Servus, wir stehen hier bei der Marke Atomic. Bei mir ist der Robert und wir haben einen sehr spannenden sportlichen damen Robert. Hallo Marvin. Ja, wir haben da den Cloud 12. Ganz neue Konstruktion dieses Jahr. Also die ist die ganze Cloud-Serie komplett neu gemacht worden. Speziell auch haben wir hier in der Gewichtsreduzierung nochmal zugelegt. Wir sind 12 leichter als im Vorjahr. Somit ist der Ski einfach nochmal viel vielseitiger einsetzbar. Sehr sportlich zu fahren, aber kann trotzdem auch super gerutscht werden. Durch die Servotec-Technologie hier im vorderen Bereich des Skis ist er extrem laufrug, sehr kurvenstabil, aber hat einen hohen Kantengriff, auch auf Eis. Ja, eigentlich der ideale Ski für die sportliche Skifahrerin, aber auch die Skifahrerin, die einfach den ganzen Tag Spaß haben will auf der Piste und einfach gemütlich, aber trotzdem super skifahren will. Klasse, ein toller Ski und den Spaß auf der Piste schauen wir uns jetzt mal an. Bei mir steht nun wieder die Tanja Krab und die hat für uns den Atomic Cloud 12 gefahren. Ich sehe ein Lächeln in deinem Gesicht, Freude, der scheint richtig Spaß gemacht zu haben. Wie war dein Eindruck? Ja, Spaß pur, Spaß und Freude zu 100 sehr sportlich, sehr rund, sehr harmonisch zu fahren. I love it! Und für welche Zielgruppe ist der Ski? Ich glaube, dass in der Tat die sportliche Frau viel Freude hat, dadurch, dass sie aber auch sehr einfach zu fahren ist und viel Stabilität bietet. Ich glaube, da hat wirklich jeder ganz viel Freude damit. Dankeschön, viel Spaß noch.